Übersicht als Grafik ähm, für Sie zur Zusammenfassung. Ähm, was waren denn die interessantesten Titel heute? Ähm, also Werte mit einem hohen Volumen. Da ist natürlich ganz oben ähm, das Symbol oder Titel Virgin Galactic zu nennen mit dem Symbol SPCE. Ähm, wir hatten es vorhin besprochen, es gab einiges an erhöhten ähm, Call-Volumen. Hier wohl auf den Einstieg eines größeren Hedgefonds äh, zurückzuführen. Wir hatten ein erhöhtes put äh, volumen also eher auf wirklich äh, Fortsetzung dieses Abwärtstrends bei PCG. Und ähm, auch hier ganz interessant, Upwork Incorporation mit einem dementsprechend ähm, hohen Call-Volumen und auch ganz am Anfang vielleicht einer Aufwärtsbewegung ähm, der Titel mit dem Symbol FEYE. -E. Und ähm, ja, die werden wir uns jetzt ähm, im Detail noch einmal genauer anschauen, bevor wir dann ähm, hergehen und entsprechende Positionen hierzu mit eröffnen. So, dazu kurz der Blick in Finviz. Wir fangen einfach mit SPCE an. Ähm, wie gesagt, Quartalszahlen kommen am 3. August. Also wenn man jetzt eine Position aufmacht, muss man natürlich auch ähm, darauf äh, mit achten, dass es hier im nächsten Monat dann auch die Quartalszahlen gibt. Hier nochmal die News mit dem Hedgefonds. Äh, Hedgefond. Ähm, der bei dem Wert ähm, wohl investiert ist, was auch diesen Ausbruch um die 11 heute ähm, ja, verursacht oder mitbedingt hat, je nachdem, wie Sie es jetzt ähm, bezeichnen wollen. Den nächsten Titel, den wir hier ähm, in der Liste hatten, war PCG, also das Symbol PCG. Und hier... Sind die Earnings jetzt gar nicht angegeben, müsste man dann über eine andere Quelle noch einmal mitversuchen. Das war aber der Wert, wo es ganz klar in Richtung fallende Kurse oder vielleicht sogar neues Tiefkurs geht. So sieht es jeden Moment, jedenfalls momentan im Chart aus und das hat sich auch im Optionsvolumen niedergeschlagen. Und die letzten zwei Titel haben wir UpRock Incorporation mit ähm, den Earnings am 6. Mai. Also die sollten dann eigentlich auch schon wieder am Anfang August, am 6. August höchstwahrscheinlich kommen. Hier gab es jetzt auch nicht allzu viele News. Ähm, aber das ist, glaube ich, auch ein ganz interessanter Titel von heute ähm, bezüglich des vierten Annual Work Without Limits Summit, was ähm, wohl stattgefunden hat. Also das scheint mir so vom, vom Chart her und auch vom Verlauf ähm, ganz interessanter Titel zu sein, der ist natürlich jetzt schon gut gelaufen mit 9%, ähm, keine Frage, ähm, ist das schon ein guter Anstieg, aber hier lohnt sich wirklich nochmal ein genauerer Blick, was macht die Firma, ähm, wo kann die Reise noch hingehen und wir haben ja hier auch alle Strategien zu sagen, ähm, Ja, der muss jetzt nicht in den nächsten äh, Monat schon über 20 gehen, so wie teilweise die Wetten jetzt hier aussahen sondern ähm, ja wir vermuten jetzt einfach mal er geht nicht mehr unter 14 oder wollen den vielleicht günstiger kaufen also da werden wir natürlich gleich noch mal detaillierter reinschauen und ähm, der Wert wo wir jetzt schon eine Position mit eröffnet haben war der Titel FireEye Incorporation Software Infrastruktur ist der Bereich Quartalszahlen kamen ja Ende April und ähm, da gab es jetzt heute keine weiteren Meldungen ähm, was ist auch der Anstieg der Aktie selbst? Ähm, läuft ja aber jetzt nur bis nächsten Freitag ähm, die ähm, Option, die wir gehandelt haben. Aber sehr ganz gute Chancen, ähm, je nachdem wie die Gesamtmarktsituation dann auch morgen ist, dass wir da morgen vielleicht sogar schon über die 13 Dollar Marke springen. Ja, das waren die vier Titel und ähm, dann gehen wir gleich einen Schritt weiter.